Was ist Think Agile VX? Think Agile VX ist unsere, also Lenovo's zertifizierte und ausgiebig geprüfte Hardware-Plattform für den Betrieb von VMware vSAN oder vielleicht sogar weitergehend dann wie Cloud Foundation. Und generell ist es so, vSAN ist erstmal nur ein Stück Software, was aktiviert werden muss, was lizenzrechtlich aktiviert werden muss, was funktional aktiviert werden muss und was dann letzten Endes aus der Standard-Virtualisierungsplattform für, für virtualisierte Maschinen ähm, sozusagen dann eine Hyper-Converged-Infrastructure macht. Das klingt erstmal einfach. Äh, ist es auch. Letzten Endes müssen die Hardware-Komponenten, die ich verbaut habe, oder die ich verbauen möchte, ähm, gegengeprüft werden, mit Kompatibilitätslisten äh, geschaut werden, ob aktuelle Firmen- und Softwarestände dazu passen und wenn alles geprüft ist, wenn ich das selber geprüft habe, dann kann ich das so einsetzen und produktiv nutzen. Think Agile VX geht einen Schritt weiter. Wir prüfen die Software und auch die Firmware in unseren Laboren vor und wir garantieren einen reibungslosen Einsatz über den gesamten Lifecycle. Das heißt, wenn irgendwann mal neue Komponenten dazukommen, weil man ein Cluster erweitert, weil man Nodes erweitert, dann kommen vielleicht möglicherweise neue Bauteile hinzu, neue Firmwarestände werden veröffentlicht und dies alles würde jetzt in einem Visan Ready, also in diesem Do-It-Yourself-Prinzip, wie ich es gerade schon dargestellt habe, erneut geprüft werden müssen. Bei Lenovo mit Think Agile Vx übernehmen wir das, das heißt, wir garantieren den reibungslosen Einsatz und haben letzten Endes ein, äh, ein Ready-to-Use-Konzept sozusagen. Ähm, das macht Think Agile Vx im Vergleich zu den herkömmlichen Visa-Ready-Nodes äh, zu einem sogenannten Plug-and-Play-Produkt. Wenn wir dann noch die Lizenzen, die wir für den Betrieb von VMware Visa benötigen, einerseits die Visan-Lizenzen, einerseits vielleicht auch die 4 lizenzen über Lenovo berücksichtigen, was sehr attraktiv ist, dann haben wir einen vollständigen Visan-Stack und den können wir dann aus einer Hand anbieten. Der Lizenzumsatz, das ist auch eine oft gestellte Frage, fließt trotz dem Bezugsweg über Lenovo in die VMware Umsatzstart hier rein. Das heißt, wenn ich jetzt einen gewissen Umsatz erwirken muss für einen gewissen Partnerstatus mit VMware, dann verliere ich den dadurch nicht, beziehungsweise kann den auch ausbauen. Und egal in welchem Schritt, ob das jetzt ein Know-how-Aufbau ist, ob das jetzt Projektzyklusbegleitung ist, helfen wir sehr gerne weiter. Insofern sprecht mich, meine Kolleginnen und Kollegen an. Wir stehen da den gesamten Projektzyklus über zur Seite.